Frei für die Mitglieder der Kommission des Rates. Das Wort hat Herr Damian Müller. Herr Präsident, Herr Bundesrat, meine Damen und Herren, als junger Zeitgenosse liegt es mir außerordentlich am Herzen, dass sich auch meine Generation aktiv zur Debatte meldet. Der Großteil der Personen in diesem Saal wird in einigen Jahren von unserem bewährten Drei-Säulen-Vorsorgesystem profitieren können. Viele jüngere Personen in der Schweiz, vor allem die, welche nun in das Arbeitsleben starten, werden noch ihr ganzes Berufsleben lang in die AV und die zweite Säule einzahlen. Es ist also unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass auch diese Generationen eine anständige Rente erhalten und nicht für die Versäumnisse der heutigen Politik bezahlen müssen. Bevor ich weiterfahre, ist es mir ein großes Anliegen, dass Sie meine Verbindung als Mitarbeiter des Lebensversicherungskonzerns WissLife kennen. Nun zur Ausgangslage und den Zielen. Die jungen Generationen sollen darauf vertrauen können, dass ihre Vorsorge auch in Zukunft gesichert ist. Eine sinkende Geburtenrate, tiefe Zinsen und auch eine steigende Lebenserwartung bringen die Finanzierung der ersten beiden Säulen unter Druck. Ziel ist die Sicherung und die Stabilisierung des Drei-Säulen-Systems in Zukunft. Kollege Rechsteiner will, mit, äh, will mehr Renten bezahlen, hat er gesagt, und zumal auch die AHV-Plus-Initiative erwähnt. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass die AHV-Plus-Initiative 10 mehr Renten ausbezahlen wollte. Und wir müssen uns in dieser Reform ebenfalls bewusst sein, dass wir keinen Rentenausbau machen können, sondern wir brauchen eine Rentensicherung, also einen Leistungserhalt. Und dies gleichzeitig, meine Damen und Herren, gibt die Sicherung für die künftige Generation, dass die auch weiterhin AV bekommen. Die Diskussion rund um die Initiative von AHV Plus hat zumindest eine gute Seite. Sie machte uns die Funktionsweise unserer Altersvorsorge und die jeweiligen Aufgaben der drei Säulen wieder einmal bewusst. In dieser Kampagne warfen sich die Befürworter den Gegnern immer wieder vor. Sie malten die finanziellen Zukunftsaussichten der AHV in den schwärzesten Farben. Dabei ritten die Initianten immer auf den Problemen herum, die der zweiten Säule infolge der schlechten Renditen auf den Kapitalmärkten drohen. Diese vermeintliche Rivalität zwischen den beiden Säulen ist jedoch unsinnig. Dabei, meine Damen und Herren, müssen wir die vermeintliche Realität immer wieder vor Augen haben. Das deutliche Nein zur AHV-Plus-Initiative werte ich nämlich auch als Vertrauensbeweis der Bevölkerung in das bewährte Vorsorgesystem. Lassen Sie uns daher auf den Stärken aufbauen, statt das Vorsorgesystem aus ideologischen Gründen zu schwächen. Es gibt immer wieder Stimmen, die behaupten, dass die AHV grundsolide finanziert sei. Sie behaupten, dass die AV mehr Lohnbeiträge heraushole als das BVG. Ehrlicherweise müsste dann aber auch gesagt sein, dass bereits heute rund ein Fünftel der AV-Ausgaben durch Mehrwert und andere Steuern finanziert werden. Das Umlageverfahren ist also massiv verwässert. Und erstmals seit den 90er Jahren verzeichnete die AV im Jahr 2015 ein Defizit. Das wird nun laufend zunehmen und im Jahr 2030 auf rund 7 Milliarden Franken anwachsen. Das führt dazu, dass die AHV ihre finanzielle Reserve im AHV-Fonds bis 2030 praktisch aufgebraucht hat. Und Das heißt gleichzeitig, dass die AHV nicht mehr über genug Kapital verfügt, um volle Renten auszubezahlen. Ich habe im Verlaufe dieser Debatte viele schöne Worte zu den jüngeren Generationen gehört. Aber das, meine Damen und Herren, das reicht definitiv nicht. Meine und die künftigen Generationen sind nämlich die Verlierergenerationen. Wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen aus meiner Generation spreche, dann können sie nämlich nicht verstehen, wie wir Renten langfristig sichern wollen, diese aber gleichzeitig mit 70 Franken erhöhen wollen. Die Last für die Jungen wird immer größer. Dies ist unfair und nicht nachhaltig. Etwa in drei Jahren beginnt der Renteneintritt der Babyboom-Generation ins Rentenalter. Es ist schlicht die größte finanzielle Herausforderung, welche die AHV je hatte. Und genau in dieser Phase will man Renten erhöhen. Dies ist absurd. Und absurd ist auch, dass man nur die Neurentner von diesen 70 Franken profitieren lässt. Alle, welche bereits heute in Rente sind, erhalten nichts. Und so, meine Damen und Herren, bin ich überzeugt, gewinnt man keine Volksabstimmung. Aus Sicht der nächsten Generation muss auch klar gesagt werden, dass die AHV-Erhöhung nur bis etwa 2030 finanziert ist. Danach vergrößert sich das Finanzloch der AHV wegen den 70 Franken und es braucht eine zusätzliche Zusatzfinanzierung. Die 70 Franken sind folglich auf der Kreditkarte der nächsten Generation gebucht, weil die Mehrheit der Kommission Leistungen beschließen will ohne deren Finanzierung abschließend festzulegen. Im Gegensatz dazu ist Kompensation innerhalb der zweiten Säule ausfinanziert. Außerdem hat eine Kompensation innerhalb des BVG keine Auswirkung auf das Bundesbudget, ganz im Gegenteil zum AHV-Zustupf, welcher die schwach gebundenen Teile aus dem Bundesbudget verdrängt. Ich spreche von Bildung, ich spreche von Landwirtschaft, von Sicherheit, Kultur etc. Und wenn immer mehr Mittel in Renten fließen und weniger in Investitionen für die nächsten Generationen, macht mir dies als relativ junge Person Sorgen. Aus der Analyse zur AV+ plus abstimmung geht klar hervor, das haben wir gehört, dass die Jungen die Initiative massiv abgelehnt haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch erhöhen wir mit der Reform die Mehrwertsteuer auf happige Art und Weise. Die Jungen, meine Damen und Herren, werden die höheren Mehrwertsteuersätze deutlich länger bezahlen müssen als die Generationen, welche von dieser sogenannten Revision jetzt profitieren könnten. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Gewiss müssen alle bezahlen und der Preis dafür darf aber nicht unverhältnismäßig höher sein als jenen der anderen. Ich frage Sie, wer in diesem Saal geht davon aus, dass im Jahre 2030 das Referenzalter noch bei 65 liegen wird? In 35 bis 40 Jahren, wenn ich ins Rentenalter komme, dann würde ich mir dann hoffen, dass dann der Ständerat auch noch über Rentenausbau oder Rentenerhalt debattieren kann. Die Weichen dazu, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, stellen wir heute. Und Darum bin ich in einem ersten Schritt für die Angleichung des Referenzalters auf 65, für die Flexibilisierung des Referenzrentenalters und aus Verantwortungsbewusstsein meiner Generation gegenüber für die Einführung des Stabilisierungsmechanismus der AV, auch wenn es leider keine Minderheit zu diesem Mechanismus im Block 3 gegeben hat. Um die Reform zügig zu verabschieden, müssen wir uns konsequent daran ausrichten, dass wir diese ideologischen Grabenkämpfe zuschütten müssen. Schließlich wissen wir alle, dass ein Dreibeintaburettli nur gut steht, solange die drei Beine gleich lang sind und auch somit stabil sind. Und genau somit geht das mit dem Drei-Säulen-System. Jede Säule muss auf sich finanziell auf gesunden Basis stehen zu kommen und das darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Zum Schluss nochmals mein Appell. Die Vorlage muss eine Mehrheit im Parlament, aber auch im Volk finden. Konzentrieren wir uns auf die Ziele, erstens Erhalt des Leistungsniveaus und die finanzielle Sicherung der ersten und zweiten Säule. Zweitens kein Ausbau der ersten Säule, Kompensation des tiefen Umwandlungssatzes in der zweiten Säule verzichten sie darauf die junge generation eine zu hohe bürde aufzuladen und die bisherige rente zu diskriminieren die reform muss fair und nachhaltig sein und deshalb meine damen und herren können wir dies nur gewährleisten indem dass wir die minderheiten auch unterstützen damit eine solche reform auch im volk eine chance hat Vielen dank herr müller das wort ist weiter frei.